Also, man kann Facebook für Fake News an sich verantwortlich machen. Das Ziel von Facebook ist es ja, Falschnachrichten zu produzieren und zu verbreiten. Ich glaube, die Gefahr ist ziemlich groß. Denn was wir. Typisch. Erleben, ein ZDF-Journalist hat die Wurzel allen Übels gefunden: Facebook. Wir haben die Aussagen von Stefan Münkes natürlich ziemlich mutwillig zusammengewürfelt. Er hat das nie so gesagt. Videoschnitt ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie leicht es ist, Aussagen zu verfälschen und Fake-News zu produzieren. Fake-News. Ein Thema, das seit einiger Zeit in der breiten Öffentlichkeit viel und kontrovers diskutiert wird. Aber was genau sind Fake-News denn eigentlich? Das ist die große Frage. Ich würde sagen, ursprünglich bedeutet der Begriff Fake News gezielte Desinformation, die mit einem, Gez mit einem Ziel rausgegeben wird. Mittlerweile ist der Begriff Fake News ehrlich gesagt zu einem Kampfbegriff geworden, also so oft wie Donald Trump den benutzt, um irgendwelche Medien zu beschimpfen, das kann man ja gar nicht mehr zählen. Ähm, er wird auch benutzt für leicht falsche Geschichten, wo einfach jemand Fehler gemacht hat, für tendenziöse Berichterstattung wird er auch hin und wieder benutzt, für Satire, die Leute nicht verstehen, äh, wird er auch benutzt. Also, Ehrlich gesagt ist der Begriff Fake News kaum noch nützlich in irgendeiner Diskussion. Man muss das immer differenzieren dann. Redaktionelle Fehler, tendenziöse Berichterstattung und Satire. Das klingt alles nicht sonderlich neu. Woher also die ganze Aufregung um Fake News? Also bestimmte Dinge, die wir unter dem Begriff Fake News fassen, die gab es vorher auch schon. Also sowas wie Propaganda zum Beispiel, was mittlerweile auch gerne als Fake News bezeichnet wird. Das gab es früher auch schon. Ähm es gab auch früher die berühmte Zeitungsente, dass irgendein Zeitungsredakteur was Falsches geschrieben hat. Das passiert heute auch noch im Online-Bereich. Ich glaube aber, das Ausmaß und die Art und Weise der Verbreitung ist definitiv neu und damit hat das Problem auch ein ganz anderes Ausmaß, als es das früher der Fall war. Früher brauchte man einen Zeitungsverlag oder einen Fernsehsender, wenn man irgendwie falsche Informationen in die Welt blasen wollte. Das braucht man heute einfach nicht mehr. Heute braucht man einen Rechner und einen Internetanschluss. Und wer hat jetzt ein Interesse daran, Fake News in Umlauf zu bringen? Warum Fake News? Also ich würde sagen, es gibt man muss zwei Motivationen unterscheiden, wenn man sich anguckt, wer warum Fake News verbreitet. Das ist einmal eine politische Motivation und einmal eine wirtschaftliche Motivation. Also politisch ganz klar, man will irgendwelche falschen Informationen verbreiten, um das eigene politische Ziel, die eigene politische Agenda irgendwie voranzubringen. Die wirtschaftliche Motivation ist auch ganz spannend, dass man Fake News erstellt und verbreitet, und die dann monetarisiert, das heißt, damit Geld verdient. Das funktioniert so, man erstellt irgendeinen Quatschartikel, äh, zum Beispiel, dass der Papst ähm, Donald Trump äh, als Präsidenten empfohlen hat, äh, stellt es auf Facebook, verbreitet das, die Leute klicken drauf und kommen auf die eigene Homepage, wo dann dieser Nonsensartikel steht. Und auf der Homepage werden eben auch Werbeanzeigen eingeblendet. Und damit verdienen die Webseitenbetreiber dann Geld. Das ist die wirtschaftliche Motivation. Und das ist auch was ganz Neues, was es vorher nie gab. Warum funktionieren Fake News überhaupt so gut? Warum fallen so viele darauf rein? Um darauf eine Antwort zu finden, haben wir mit der Psychologin Katharina Katzer gesprochen, die in Köln ein Institut für Cyberpsychologie und Medienethik gegründet hat. Also ich würde sagen, Fake News funktionieren deshalb so gut, weil sich ähm, die ganze Konsumentensituation der Informationslage, so wie wir heute Informationen wahrnehmen, durch die Digitalisierung total verändert hat. Zum einen haben wir eine ganz andere Wahrnehmungssituation, also wir switchen offline und online ständig hin und her, und natürlich im Online-Bereich, wenn wir uns angucken, alle 10 bis 15 Minuten schauen wir auf unser Smartphone im Durchschnitt. Manche tun es noch viel mehr. Und dann switchen wir von einer Bewusstseinsebene, WhatsApp, Twitter, Instagram, was auch immer hin und her. Das bedeutet zum einen, dass wir eine hohe digitale kognitive Überlastung einfach haben. so Weil das unser Gehirn einfach nicht leisten kann. Und zum Zweiten kommt dann noch die gesamte Informationslage hinzu, die sich ja auch vollkommen verändert hat. Weil diese Informationsflut die Menge, die Masse und die Vielfältigkeit, diese Unterschiedlichkeit hat es vorher nie gegeben. Früher gab es Zeitungen und Radio und es gab ein bisschen was im Fernsehen. Aber heute haben wir nicht nur diesen normalen Journalismus oder journalistische Beiträge. Es kommen ja ganz viele Meinungsgeber, Influencer im Netz dazu. Und das alles führt dazu, dass wir neue Wahrnehmungsstrategien entwickeln müssen, um durch diesen Informationsdschungel hindurchzukommen. Und diese neuen Wahrnehmungsstrategien begünstigen das Phänomen Fake News. Ganz wichtig ist natürlich, so wie wir die äh, Information selber wahrnehmen. Das heißt also, in dieser Menge an Informationsflut picken wir natürlich aufgrund unserer kognitiven Überlastung und Tätigkeit, die wir tagtäglich sozusagen mit unseren Smartphones erleben, picken wir uns genau das heraus, was eigentlich zu uns passt. Also Informationen, Einstellungen, Vorurteile, die wir kennen die uns auch sozusagen, die wir, von denen wir glauben, dass sie uns bekannt sind. Wir nennen das in der Psychologie Bestätigungsfehler. Das sind Dinge, die uns natürlich sehr stark leiten. Also das ist etwas, worauf wir sozusagen dann diese Fake News, warum wir darauf hineinfallen, wenn Fake News so verpackt sind. Ja, und hinzu kommt natürlich auch, dass wir sehr stark auf Emotionen reagieren, gerade weil wir überlastet sind. Also dann sind natürlich Dinge wie Wut, Trauer und Ängste, die in Fake News geschürt werden, natürlich ganz besonders in unserem Fokus. Zum einen ähm, hat die Glaubwürdigkeit etwas damit zu tun, wie oft ich was im Netz sehe. Das ist ganz klar. Also wenn ich Informationen immer wieder bekomme, dann habe ich das Gefühl, ach, die kenne ich. Na ja, dann entsteht sozusagen ein Gefühl der Bekanntheit, der Gewohnheit. Wenn es auch diesen Mare Exposure. Effekt. Hat auch etwas mit Personen zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden auf Twitter oder Instagram folge, dann tauchen ja diese Tweets von diesen Twitterer automatisch immer wieder auf. Also diese Person wird umso glaubwürdiger, je öfter sie mir sozusagen auch online begegnet. Das ist das eine. Also dieses, dieses virtuelle Vertrauen. Und dann ähm, kommt natürlich auch etwas hinzu, die Masse, die Menge. Also wenn ganz viele Leute sozusagen jemanden folgen auf Twitter zum Beispiel, wie Tishis Welt 250.000, dann macht sich bei uns kognitiv sozusagen im Gehirn etwas breit, das sagt, ja mein Gott, wenn so viele Leute das glauben, die können sich ja nicht irren. Also ein Follower, okay, der kann sich irren, aber 250.000 nicht. Also das sind so psychologische Mechanismen, die bei uns ablaufen. Wenn klar ist, welche psychologischen Mechanismen hinter unserem Verhalten stehen, gibt es denn dann Formeln, wie man diese gezielt nutzen kann? Macht das zum Beispiel Facebook mit seinen Algorithmen? Also man kann Facebook nicht für Fake News an sich verantwortlich machen, weil verantwortlich für falsche Informationen, für Desinformation sind immer noch die Leute, die das äh, aufschreiben und publizieren. Facebook allen voran als soziales Netzwerk spielt allerdings schon eine große Rolle in der Distribution, also in der Verbreitung dieser Nachrichten. Das Ziel von Facebook ist es ja, uns Dinge anzuzeigen, Inhalte anzuzeigen, die uns interessieren, die uns gefallen, mit denen wir interagieren wollen. Und Zeit verbringen, interagieren, das tun Nutzer vor allem mit Inhalten, die sie emotional ansprechen. Und Fake News, irgendwelche Hanebüchen in krassen Geschichten oder Dinge, die meiner Weltsicht entsprechen, wo ich sagen kann, ja, guck, habe ich euch doch immer gesagt, dass das so ist. Ähm, das, solche Inhalte führen einfach eher dazu, dass Leute mit Inhalten interagieren. Das ist ein Problem, ähm, weil sich dadurch bestimmte Weltsichten bei Menschen festigen. Ähm, und das wird dann vom Algorithmus in der Theorie zumindest äh, befeuert. Der Algorithmus von Facebook macht das, was früher Redakteure von Medien getan haben. Er sortiert und gewichtet Informationen. Das Problem ist, Redakteure, menschliche Redakteure, hatten einen bestimmten Wertekanon, ein bestimmtes professionelles Berufsverständnis, auch einen, einen ethischen Kodex, an den sie sich... Nicht immer, aber doch meistens gehalten haben. Und die haben halt geguckt, stimmt das überhaupt? Kann ich das weiter verbreiten? Das sind einfach Kriterien, die für den Algorithmus eher nicht gelten. Das Problem ist, das wissenschaftlich exakt nachzuweisen, ist nicht ganz so einfach. Da gibt es unterschiedliche Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also so hundertprozentig lässt sich... Nicht sagen, ja, das führt zu Filterblasen, das kann man im Moment noch nicht. Ich denke, die Gefahr ist da und wir müssen auch sehen, wir können das wissenschaftlich noch nicht so hundertprozentig belegen, weil es jetzt auch noch nicht so lange ähm, existiert, das Problem. Das Internet ist voller Fake News. Aber wie kann ich Sie als Nutzer am besten erkennen? Ähm, wir hangeln uns da ganz klassisch an, zum Beispiel Format, an dem Format lang, an dem Verfasser lang, an der Zeit entlang, an, an, an den Bildern, an den Videos, die genutzt werden. Was meine ich damit? Ähm, zum Beispiel bei Verfasser gucken wir uns den Autorennamen an. Ist der die Autorin anonym oder Wird da jemand namentlich genannt? Auf welche Quellen bezieht sich der Artikel? Ähm, wer wird eigentlich im Impressum genannt? Wie sieht die URL aus? Ähm, von wann ist der Artikel, also das Datum spielt auch öfter eine Rolle, Videos können wir nachverfolgen, in welchen anderen Kontexten wurde dieses Bildmaterial zum Beispiel verwendet, das sind jetzt glaube ich relativ einfache Beispiele, wie man Falschnachrichten auf die Spur kommen kann. Dazu ein kleines Beispiel. Ich habe euch heute zwei Beispiele mitgebracht, am Anfang gleich ein etwas kurioseres, die Überschrift lautet Sommerferien verschoben, Kultusministerium äußert sich nicht. Ähm, der Beitrag wurde 38.000 Mal geteilt online. Ähm, wenn man jetzt in den Beitrag geht, dann sieht man, dass der Artikel angeblich vom 14.07.2019 ist, ähm, was ja schon mal nicht stimmen kann. Ähm, außerdem heißt es da, das Kultusministerium in Berlin mit E ähm, gebe bekannt, dass die diesjährigen Sommerferien aus ungeklärten Gründen verschoben werden müssen. Ähm, ich glaube, beides, das Datum als auch die, die Rechtschreibung, zeigen ja schon, äh, dass an dem Artikel irgendwas nicht stimmen kann. Ähm, wenn man jetzt auf den Artikel geht und sich dann anschaut, von wem dieser Artikel kommt, dann heißt die Seite 24aktuelles.com ähm, ähm, und dann kann man im Impressum sehen, dass das eine Internetseite ist, die der Unterhaltung dient. Ähm, da heißt es, ähm, die falschen Nachrichten werden von unseren Usern verfasst. Das heißt, äh, alle Nachrichten dieser Seite sind frei erfunden und fiktiv. Ähm, das heißt also, mit einem schnellen Klick ist auch hier, äh, lässt sich relativ schnell erkennen, dass diese Nachricht eine Spaßnachricht ist, die äh, einfach ähm, nicht stimmt, beziehungsweise wo sich halt ein User einen Spaß erlaubt hat. Was ist die Motivation hinter der Arbeit von Korrektiv und anderen Faktencheckern? Mmh. Wir glauben, dass Fake News einzelnen schaden. Wir glauben Fake News schaden der Demokratie. Wir glauben, dass ähm, Fake News eine umfassende Meinungsbildung stark einschränken. Das ist der Grund, warum wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir recherchieren diese Nachrichten gezielt nach, wir schauen, was stimmt, was stimmt nicht an dieser Nachricht und bewerten die anhand von einer Skala am Ende. Was wir nicht machen, wir zensieren nicht. Das heißt, wir löschen keine Inhalte, wir ergänzen Inhalte. Das heißt, für den Leser soll am Ende auch transparent sein, warum kommen wir zu der Bewertung, diese Nachricht stimmt, diese Nachricht stimmt nicht. Wir, haben dafür, wir vergeben dafür Pinocchio-Nasen und legen dann auch nochmal in unserem Artikel nahe, warum wir zu dem Entschluss gekommen sind. Ähm, alle Quellen, die wir dafür nutzen, legen wir auch offen. Das heißt also, jeder, der einen Text von uns liest, kann auch selber nochmal nachschauen, okay, wie sind die jetzt eigentlich zu diesem, zu diesem Fazit gekommen? Ähm, auf welche Quellen berufen die sich denn? Also das ist auch ein, auch ein Anliegen von uns quasi, ähm, unseren Lesern zu befähigen, diese Nachrichten selber auch zu prüfen. Und wenn es gut läuft, wollen wir natürlich dadurch eine umfassendere Meinungsbildung ermöglichen, dass die diese Personen dann sagen, ja, okay, wir, ich habe jetzt noch Informationen dazu bekommen, die in dem Text gar nicht so erwähnt werden. Und das ist der Mehrwert, den wir mit unserer Arbeit schaffen wollen. Was kann man machen, wenn man sich bei einem Artikel unsicher ist? Gibt es unabhängige Anlaufstellen? Ähm in den vergangenen Monaten haben sich in Deutschland immer mehr Medien mit dem Thema auseinandergesetzt. Es gibt zum Beispiel neben uns echt jetzt auch noch den Faktenfinder von der Tagesschau. ZTF setzt sich mit dem Thema auseinander. Es gibt ganz, ganz viele Initiativen, Webseiten, die das Thema mittlerweile aufgreifen. Eine, die ich auch nennen möchte, ist eine österreichische Initiative, das ist Mimikama. Das ist eine Initiative, die Internetmissbrauch aufklärt, die es schon seit 2011 gibt, die also ganz lange bei dem Thema dabei sind. Was könnt ihr jetzt also machen, wenn euch eine Geschichte zweifelhaft erscheint und ihr die für unglaubwürdig haltet? Ihr könnt diese Geschichte beispielsweise uns schicken. Ähm, wir haben auf unserer Seite einen Button, da könnt ihr einfach den Link reinposten, dann kommt die Geschichte direkt bei uns an und wir können uns die anschauen und dann prüfen wir die gerne nach. Also meldet euch und ähm, wir schauen dann nach, was ihr uns da geschickt habt. Wie können wir als Gesellschaft am besten mit dem Thema Fake News umgehen? Guter Journalismus, ähm, das ist, glaube ich, das A und O. Und wir müssen halt schauen, wie wir jetzt diese, diese neue Medienwelt, die es ja einfach gibt mit den neuen großen Playern aus Kalifornien, Facebook, Google etc., ähm, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, wir haben da alle nicht die, die perfekte Antwort. Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir selber einen kritischen Blick auf uns selber werfen, auf uns als Konsument online, dass wir uns auch bewusst werden, dass wir Manipulationseffekten unterliegen können, wie diese verlaufen, dass wir uns sozusagen selber auf falsche Pferden setzen können. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Dann, glaube ich, müssen wir auch kritikfähiger werden, also auch wieder mehr eine Kritikfähigkeit entwickeln, dass wir auch, sagen wir mal, dissonantes Material wieder zulassen, also Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen und auch selber wieder auch im Kopf Diskussionen stattfinden lassen und wirklich mal überlegen kann das eigentlich sein, kann das stimmen und das nicht einfach nur hinnehmen, weil wir natürlich auch von Natur aus menschlich sehr bequem sind. Und vielleicht ein zweiter Punkt, ich glaube, die Medien, auch der Journalismus, spielt eine wichtige Rolle. Man hat mich mal gefragt, ja, müssen wir eigentlich auch wieder so ein bisschen therapeutische Maßnahmen eigentlich hier betreiben, dass wir den Leser eigentlich auch wieder ähm, sozusagen ein bisschen schulen, eben wieder äh, zu denken, auch wieder zu hinterfragen, auch nicht nur Meinungen zu akzeptieren, sondern auch wirklich die Vielfalt wieder darzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Was können wir jetzt tun? Eigentlich im Wesentlichen skeptisch bleiben, die Dinge hinterfragen, nochmal mal nachzuhorchen, kann das stimmen, auf welche Quellen bezieht sich der Text? Einfach kritisch zu bleiben. Ich glaube, das ist, was wir alle mitnehmen können aus diesen Debatten rund um Fake-News, Filterblasen und alternativen Fakten. Also ich glaube, es ist schon ein. Es ist schon eine sehr schwierige Situation, in der wir uns im Moment befinden. Ich will das nicht so verteufeln. Ich bin gerne im Netz. Ich glaube, das hat uns viel Gutes gebracht. Aber klar, wir müssen, wir müssen an ein paar Stellen ansetzen. Das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, die Medienkompetenz. Das ist was, was, glaube ich, der Großteil der Bevölkerung nicht hat. Also die, die Fähigkeit, Quellen einzuschätzen, überhaupt wahrzunehmen, von welcher Quelle bekomme ich da gerade überhaupt Informationen. Ähm, das ist ungemein wichtig. Oder auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Kann das überhaupt sein, was mir da gerade jemand erzählt? Oder sollte ich da nicht ein bisschen skeptisch äh, drauf gucken? Ähm, ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, was wir ähm, lernen müssen, alle zusammen.